stehe neben meinem Feld. Ein Auspuff wird gefilmt. Und ich rede schreckliches Englisch, warum auch immer. Ich spiele mit meinem Handy. Ich scheuche meinen Freund weg. Und ich drehe meinen Schlüssel im Schloss. Ein Auto wird aus einem Hänger ausgeladen. Eine Hebebühne wird benutzt. Und wir finden ein kleines Rostloch. Ein Porsche. Ein Alfa Romeo und ein alter rostiger Toyota. Ein paar Kinder laufen im Kreis. Ich setze einen Helm auf und Pylonen werden um alles in der Welt vermieden. Ich spitze einen Bleistift. Eine Papierkugel verpasst den Mülleimer und ich esse ein Stück Schokolade. Ich kaufe zwei Räder mit einem Auto dran Holger kauft ein Stück Käse und Ralf kauft ein großes Risiko. Holger verpolt sein Auto. Mein Auto fährt die Viertelmeile und ich drehe meinen Kopf ganz langsam. Ralf lässt sein Werkzeug fallen. Holger poliert seinen Wagen und ich habe ein Schädeltrauma. Ein Zug fährt durch Bregenz ein Lack flöttert goldenem Sonnenlicht. Und ich sitze am Ufer des Bodensees. Holger hält eine Predigt. Ich verbrenne mir die Finger. Und eine Metallschale verliert Wasser. Ich klappe meine Sitze um. Ralf stoppt seinen Kofferraum voll. Und Holger stiehlt leere Bierkästen. Ralf benutzt ein Walkie-Talkie. Ich mache ein riesiges Chaos und Holger hält eine Dose Ravioli in der Hand. Ich öffne meine Motorhaube. Ralf zeigt seinen größten Schatz und Holger erlebt den Komfort meines Volkswagens. Ein Verkaufsautomat für Autoenthusiasten. Eine Ente beobachtet mich. Und ich entdecke den Vené. Auf Tour. Ich fahre zu schnell fürs Auto. Ralf fährt zu schnell für die Kamera und Holger beschreibt seinen letzten schnellen Furz. Er ist ein Apollo 13-Scheißdreck dagegen. Holger geht an der Amper spazieren. Ralf geht zum Minigolf und wir können nicht lesen. heißen Ich mache Kniebeugen. Holger geht in den Vogelpark und Ralf läuft durch einen Slalomparcours. Ich trage einen Hoodie, zwei Kids öffnen eine Tür und ein Mann benutzt einen Taschenrechner. Ein BMW ohne Kidneygrill, Kutschen ohne Pferde und ein Volkswagen Käfer gebaut von Mercedes. Holger hämmert auf ein Auto ein, Ralf zieht einen Kurzflügel und ich schneide eine Grimasse. Supersportwagen. Rennwagen Und ich Ein Mann klaut eine Zeitschrift Ein Sonnenuntergang am Starnberger See Und ein Hund versteckt sich Ich fahre mein Fenster herunter Giro spielt auf einem Keyboard Und ich habe absichtlich einen Unfall Ich habe einen Schlaganfall Argel, argel Sebastian verliert seinen Verstand und ich werde deswegen von ihm erwirkt. Ich mache Yoga. Ich stehe auf einem Feld. Und ich liege auf meinem Bett. Ein paar Sticker werden gefilmt. Mein Auto hinter ein paar Blättern. Und ich tippe auf meinem Lenkrad rum. Ich habe Mühe, meine Lenkung zu berühren. Ich blätter durch einen Prospekt. Und ich kriege meinen Schlüssel nicht aus der Hose. Ein Stift wird nicht funktionieren. Ich kämpfe mit einer Plastiktüte. Und ein Messer weiß nicht, wie man messert. Ich gebe vor, ein Actionheld zu sein. Ich gebe vor, ein Superheld zu sein. Und ich gebe vor, tot zu sein. Ein Auto furzt in einem Tunnel. Wir machen eine Schneeballschlacht und Bremsen werden in Flammen stehen. Ein Hund kaut an einem Baum. Ein Zug steht auf einer Straße. Und mir werden Jellybeans angeboten. Klausi schaut seinen Motor an. Holger pinkelt in ein Auto. Und Ralf schneidet eine Grimasse. Ungefähr 2 Millionen Ferraris. Eine Altstadt mit Hunderten Autos. Und Klausis BMW hat mal wieder Probleme. Ralf kommt um eine Kurve. Ein Porsche beschleunigt. Und ich steige aus einem Auto aus. Ich stehe in der Gegend rum. Ein Mann spricht in ein Mikrofon. Und ein Tankdeckel wird geschlossen. Ein Legostein in einem Motorraum. Ein Bild von einem alten Golf. Und Mickey Mouse gibt mir den Mittelfinger. Eine Katze spielt Außer Fokus. Bernie reißt einen Witz. Das ist das Grün und, Knopf und ich haue meinen Kopf an einer Tür an. Eine Rennstrecke wird trocken sein. Eine Rennstrecke wird nass sein. Und die Sonne wird untergehen. Ich tätige einen Telefonanruf. Ich trinke Saft. Und ich habe einen Kampf mit einem Schlafsack. Ein Teelicht leuchtet. Ich halte eine leere Flasche in der Hand. Und ich benutze ein Deo. Ein Blinklicht blinkt. Flaschendeckel liegen auf dem Boden. Und ich finde ein schrottiges Fahrrad. Ein Flugzeug fliegt über uns. Ein Guide erzählt was über Moos. Und wir haben ein Wettstarren mit einem Alligator. Giro hat Mühe, eine Sonnenbrille aufzusetzen. Ich renne über ein Feld und ich lasse meine Mutter verschwinden. Ich tauche hinter einem Auto auf. Ich öffne einen Karton und es fliegen Funken. Ich habe eine Konversation mit mir selbst. Ich filme erneut meinen Auspuff. Und ich finde raus, ob mein Auto Menschen schmuggeln könnte. Ich trinke einen Cocktail. Ein Baum steht auf einer Wiese. Und meine Kamera wird überfahren. Ich lehne neben einem Motorchen. Ich quetsche mich in eine Konservendose. Und ich zeige auf einen Ganghebel. Ich zeige auf ein Ding. Ich trage ein Rad. Und ich benutze einen Lappen. Ein Rasensprengler verteilt Wasser. Ich öffne eine Box. Und ein Modellauto fährt rückwärts und vorwärts. Eine Nahaufnahme meines Gesichtes. Eine Tür spiegelt einen Wald. Und ich lese von einem Stück Papier. Ich öffne eine Tür. Ein Licht geht an. Und ich bin zu groß für ein Cabrio ein unsichtbares auto ein fahrrad fährt an ein paar menschen vorbei und ich lasse einen fisch ich benutze einen föhn eine rolle stopf öffnet eine tür und ein auto fährt an einer einfahrt mein vater geht um eine kurve erneut ein hund schnüffelt an meiner kamera und wie die welt in den 1920ern aussah ein timer zählt hoch ich überhole einen BMW M2 und ich benutze einen Körb. Ein Lenkrad wird gedreht. Wir filmen ein Schloss. Ein Bild eines Kommentares. Ich stehe auf einer Wiese und ich spiele mit Hot Wheels. Ich gehe spazieren, ein Gridgirl fällt aus ihrem Sitz und wir parken in einer Boxengasse. Ich fasse mir an die Nase, ein BMW hebt sein Hinterbein und Bernie macht sich in die Hose. Bernie miest in seine Ellenbeuge, ich verziehe das Gesicht und Bernie sucht endlich eine Freundin für mich. Ein digitales Auto kommt auf uns zu. Meine Reifen sind dreckig. Und ein Bildschirm hat Probleme, ihn hochzukriegen. Ich habe einen Kampf mit einer Abschleppöse. Es wird plötzlich dunkel. Und Achtung, er hat Messer! Bernie kaut auf seiner Brille. Wir lachen uns den Arsch ab. Und wir nennen den F1 Champion von 1973. Ralf setzt seine Maske auf. Ich habe Probleme einen Baum zu heben und der Albtraum für jeden Ökofahrer. In dieser Auto-Challenge Ralf kauft ein Mofa. Holger kauft ein Mofa. Und Bernie... Ah, verdammt nochmal. Ein Wagen Pylonen steht in der Gegend rum. Holger cosplayt als Zwerg. Und Ralf ermordet eine Pylone. Ralf klaut einen Zettel. Zettel. Zwei Typen sind dramatisch und ich lese eine Zeitung. Ralf schmeißt eine Pylone um, Bernie jongliert eine Zeitung und Holger legt es aufs Gesicht. Ich finger Walke auf einer Folie, R2D2 fällt die Treppen runter und wir bauen ordentliche Scheiße. Bernie benutzt einen Schlagschrauber, Ralf macht Randale. Und Holger und Bernie argumentieren. Ich spiele mit Lego. Holger und Bernie argumentieren erneut. Und wir bewerben uns demnächst bei DSDS. Eine Dose wird mit Sprit gefüllt. Ralf und Holger fahren ein Rennen. Und Bernie sagt, Haha. <lacht> Ralf fährt durch eine Pfütze. Ein Mofa raucht eine Zigarette. Und Bernie schaut in eine Kamera. Bernie überquert eine Ziellinie als erster. Ralf macht sein Mofa absichtlich kaputt. Und Holger baut einen Bierflaschenturm. Ich schaufel Schnee von meinem Auto. Ich bewege meine Kamera. Und meinem Vater ist kalt. Holger fängt Bernie mit einem Lasso. Ralf und Bernie spielen Schere, Stein, Papier. Und Bernie geht in Holgers Mofa Gassi. Holger fährt einen Berg hoch. Ralf fährt einen Berg hoch. Und Bernie fährt einen Berg hoch. Ich falle in einen Porsche. Ein Pinguin steht neben meiner Straße. Und ich imitiere Goofy. <lacht> Ralf haut Bernie ins Gesicht. Bernie lacht, lacht über eine Pylonenaufstellung. Und Holger trägt eine Schwimmnudel auf dem Kopf. Ein animiertes Mofa weckt die Nachbarschaft, Ralf stört die Nachbarschaft und Holger verpestet die Nachbarschaft. Holger trägt einen Helm, Bernie trägt einen Helm und ich trage einen Helm. Ich sitze in einem Auto, ich sitze auf einem Stuhl und ich sitze als müsste ich aufs Klo. Ich probiere einen Reverse Mohawk. Ich setze mich auf eine Couch und, oh mein Gott, ich sehe aus wie ein Ei. Yep. Ralf verlängert ein Kabel, Lydia ist im Kofferraum gefangen und ich fahre zu McDonalds. Servus. Ein Bentley für Prinzessinnen, ein Porsche für Schweinchen und ein Supercar für Lebensmüde. Ralf landet im Gemüse, eine Zeitung rollt ein Auto runter und Bernie hat die Geduld mit mir verloren. Geh weg. Ich knie vor meinem Auto, ich öffne eine Tür und ich stehe auf und schließe die Tür gleichzeitig. Mein Auto wird grün, mein Auto wird lila und mein Auto wird zur RBG Lichtshow. Ich trage eine LGBTQ-Maske, 1940er Weihnachtskugeln in einer Vitrine und ich teste einen Windkanal für Schnitzereien. Ich klingle an einer Haustür. Lena setzt dich in ein Auto. Und was ist schneller? GT3 RS oder M6? Ich review ein Lego-Set. Meine Vespa springt nicht an und ich bin innerlich gestorben. Ich benutze ein Rollbrett. Die blöde Tür will nicht zugehen. Und ich erlebe die Macht von 75 PS. Mein Vater mit einer langen Latte. Ich mit einer kurzen Latte. Und wie man nicht aus einem Auto aussteigt. Ich trinke Kaffee. Ein Simracer crasht in eine Wand. Und eine aufregende Rolltreppe. Whee. Ich neige meinen Kopf. Ein Staubsauger wird genutzt. Und eine Hand ist unscharf. Lena zieht eine Jacke an. Ich filme ein Kabel. Und Rob tut wie eine neugierige Katze. Eine Drohne fliegt durch einen Beetle. Eine fotogene Eidechse. Und ich esse meine Kamera. Ein Mann legt ein paar Schalter um. Ich präsentiere eine Plane. Und ein Auto gesponsert mit Bier. Einen Commercial über Jack Daniels. Ein Drag Race mit einem Ford Fiesta. Und wir gedenken einer wahren Legende.